Guten Tag, mein Name ist Ulrich am hülsen Ich bin Fachanwalt für Informationstechnologierecht und für Bank- und Kapitalmarktrecht bei ILEX Rechtsanwälte Berlin und Potsdam. Wir möchten gerne bei uns am Standort Potsdam eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt einstellen. Und wenn Sie die Bereitschaft mitbringen, sich bei uns zum Fachanwalt ausbilden zu lassen, dann kann die Stelle gerne auch von einem Berufsstarter besetzt werden. Wir sind zu etwa 60 Prozent forensisch tätig zu 40% rein beratend und damit Sie sich einen Eindruck von der zu besetzenden Stelle verschaffen können, nehme ich Sie gerne einmal mit auf eine Reise nach Stuttgart. Musik Ich bin derzeit auf dem Weg zum Landgericht Stuttgart. Dort verhandeln wir heute einen Fall, bei dem es um Haftungsfragen beim Abgreifen von Bankzugangsdaten im Online-Banking geht. Einen sogenannten Hacking-Angriff auf das Online-Banking. Einer Bankkundin ist ein Schaden von fast 54.000 Euro entstanden. Und es geht um die Frage, wer zivilrechtlich dafür haftet. Ähm Parteien des Verfahrens sind unter anderem die Baden-Württembergische Bank, das ist die kontoführende Bank, die ortsansässige Sparkasse hier in Stuttgart, aber auch die Bankkundin und eine Haftpflichtversicherung, mit der wir den Streit verkündet haben. Es geht um ein relativ neues Verfahren, nämlich das App-basierte TAN-Verfahren und dazu gibt es noch nicht so viele Gerichtsentscheidungen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was das Landgericht Stuttgart jetzt daraus machen wird. Und da gehe ich jetzt mal hin. Die Gerichtsverhandlung ist vorbei und sie hat mir besonders gut gefallen, denn das Gericht hat angekündigt, eine Grundsatzentscheidung treffen zu wollen über die Grundsätze der Payment services direktive 2. Und besonders gut gefallen hat mir an der Sitzung, dass sie sehr strukturiert war, wir anderthalb Stunden getagt haben und dass vor allen Dingen die beteiligten Anwälte noch richtig gut plädiert haben. Wenn Sie Freude daran haben, die Herausforderung der Digitalisierung zu gestalten, wenn Sie Fachanwalt werden wollen, wenn Sie mit Leib und Seele gerne Anwalt sind und Ihnen auch die forensische Tätigkeit liegt, dann bewerben Sie sich doch bei uns, bei ILEX Rechtsanwälte in Potsdam. Wir bieten Festanstellung, ein voll digitalisiertes Büro unter der Leitung einer Rechtsfachwirtin als Büroleiterin, Homeoffice-Fähigkeit, flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Fortbildung und dazu gehört es dann eben auch, die Möglichkeit, den Fachanwalt zu erwerben. Und wir alle im Büro haben Kinder. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist für uns kein Fremdwort. Mehr Informationen zur ausgeschriebenen Stelle auf unserer Webseite. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.